Ziele setzen. Hast du dir schon mal Ziele gesetzt? Hast du dir schon mal die Zeit genommen und dir genau überlegt, wohin dich dein Weg führen soll? eines der wichtigsten Punkte bei uns im Network Marketing, wenn jemand neu startet, ist es, sich mal hinzusetzen, sich mal Zeit zu nehmen und genau in sich hineinzuhören, um seine Ziele, sein Warum festzulegen. Und ich möchte heute mit dir näher darüber sprechen, warum das so wichtig ist. Hallo und herzlich willkommen bei meinem neuen Video. Ich bin Petra Lesacher, bin Mama von zwei wunderbaren Kindern und ich darf Frauen und Mamas die Vorteile von Network Marketing auf meinem Kanal näher bringen. Wie ich dir im Eingang schon gesagt habe, möchte ich heute mit dir darüber sprechen, warum Ziele setzen so wichtig ist. Hast du dir schon mal die Zeit genommen und hast du schon mal deine Ziele dir überlegt, sie vielleicht sogar aufgeschrieben? Nein? Falls nicht, dann bist du nicht alleine. Ich habe vor kurzem gelesen, dass sich 95% aller Deutschen keine Ziele festgelegt haben. Das heißt, sie haben sich nicht die Zeit genommen und haben sich mal überlegt, wo genau ihr Weg sich hinführen soll. Es gibt ein Sprichwort von Abraham Lincoln, das heißt, wer im Leben kein Ziel hat, der verläuft sich. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Ich frage dich jetzt, wie sieht es bei dir denn zum Beispiel aus, wenn du in den Urlaub fährst? Hast du da schon etwas geplant? Weißt du schon, wo du nächstes Jahr hinfährst, wo du vielleicht heuer noch hinfährst? Der Sommer steht ja erst in den Startlöchern. Hast du da schon ein Reiseziel, ein Hotel gebucht? Weißt du schon, wie du dorthin kommst, ob du dorthin fliegst, ob du dorthin fährst, wie du zum Flughafen kommst? Weißt du schon, wie du vom Flughafen in das Hotel kommst? Weißt du, wie lange du bleiben wirst und wann dein Rückflug wieder ist, deine Rückfahrt? Wann du wieder nach Hause kommst. Ziemlich sicher, falls du einen Urlaub schon gebucht hast, wird die Antwort ja sein. Das heißt, wir nehmen uns sehr viel Zeit, uns unseren Urlaub zu planen, unsere Ziele festzulegen. Wir wissen ganz genau, wo wir hin wollen und wie lange wir dort bleiben wollen. Aber wie sieht es jetzt mit unserer Lebensplanung aus? Hast du dir schon mal überlegt, was die Leute am Ende von dir sagen sollen? Sollen sie sagen, ja, sie hatte eine gute leistung erbracht sie war eine tolle hausfrau sollen die leute sagen sie hat sich aufopferungsvoll in ihrem job ja sie ist darin aufgegangen sie hat ihre arbeit gut erledigt oder sollen sie sagen okay diese dame hatte ein erfülltes leben sie konnte sich alle ihre träume ihre ziele erarbeiten erreichen Sie konnte vielleicht anderen Menschen helfen, auch einen erfolgreichen Lebensweg einzugehen. Sie wusste genau, was sie wollte und das hat sie erreicht. Sollen die Leute von dir sagen können, sie hatte ein erfülltes Leben und sie hat es ausgekostet bis zum Schluss? Vielleicht bringt dich das mal zum Nachdenken, was genau wir eigentlich erreichen wollen. Denn wenn wir unsere Ziele nicht schriftlich festhalten, dann ist es meistens so, dass wir auch nicht genau wissen, wann wir was wo machen sollen. Und gerade in unserer Branche im Network Marketing ist es wichtig, dass du dir Ziele setzt. Und diese Ziele sollten kurzfristig sein. Das heißt, du sollst dir mal überlegen, was du in einem Jahr, in fünf Jahren erreichen möchtest. Was möchtest du mittelfristig erreichen? Was möchtest du in zehn Jahren, 15 Jahren vielleicht für dich erreichen? Und wo möchtest du in 20, 30 Jahren sein? Du darfst auch ruhig lange daran planen was soll in 20 30 jahren wo möchtest du da stehen welche position möchtest du in deinem job haben welche stufe in deinem network marketing plan möchtest du erreicht haben wo möchtest du wohnen wohnst du in einem haus wohnst du in einer großen wohnung in der stadt welches auto fährst du versuche es dir so bildlich wie möglich vorzustellen was genau wie dein leben dort ausschaut welche Hobbys du dann nachgehen kannst, wie viel Zeit du wofür einsetzt, wo deine Kinder sind. Je genauer du für dich selber deine Ziele definierst, umso genauer hast du die Möglichkeit, dir dann einen Plan zu stellen, der dich dorthin bringt. Ich lese gerade in einem anderen Buch von Jürgen Höller, das heißt der Power Networking und da schreibt er, weißt du, dass nur 5% aller Menschen in Deutschland überhaupt ein Ziel besitzen? Diese 5% verfügen über den Anteil am Volkseinkommen von fast 70%. Wusstest du außerdem, dass nur 1% aller Menschen ihre Ziele schriftlich notiert haben und dass diese Menschen über einen Anteil am Volkseinkommen von fast 60% verfügen? Er schreibt dann weiter, dass ein Grund vielleicht ist, dass wir unsere Ziele nicht aufschreiben, dass wir Angst davor haben, sie nicht zu erreichen. Das kann natürlich sein, aber du musst immer bedenken, wenn du ein Ziel notiert hast, wenn du für dich schriftlich festgelegt hast, wo du in einem, in zwei, in fünf Jahren stehen möchtest und auch wenn du nicht dorthin kommen solltest, du weißt, du hast dein Bestes gegeben, um dorthin zu gelangen und du hast eine Richtung für dich festgelegt, die dich auf diesen richtigen Weg bringt. Also ich lade dich herzlich dazu ein, schreib mir, was sind deine Erfahrungen mit Ziele setzen. Hast du schon Ziele gesetzt? Du kannst mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was deine Ziele sind. Ich freue mich auf dein Feedback. Schenk mir ein Like und wenn du sagst, du möchtest gern mit mir mal allgemein über diese Chance Network Marketing sprechen, ob das was für dich wäre, ob vielleicht mein Unternehmen für dich richtig wäre, dann buch dir einen unverbindlichen Termin unter www.petralesacher.com. Du findest den Link in der Beschreibung. Wir können uns unverbindlich anschauen ob das etwas für dich wäre. Ansonsten lade ich dich ein, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst und wir hören uns dann nächste Woche. Bis dahin, bleib gesund, deine Petra.